Hallo, schön, dass Sie uns gefunden haben und wieder dabei sind. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern und Familien in Not. Heute möchte ich Ihnen den zweiten Teil von Mythen über Hartz IV vorstellen. Wir haben uns dazu einen Gast eingeladen. Die liebe Steffi ist heute an meiner Seite und sie wird Ihnen ein wenig erzählen, was Sie so mit Hartz IV erlebt haben. Hallo liebe Steffi, schön, dass Sie bei uns sind heute. Hallo Frau Vandenburg. <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Unsere Zuschauer und Zuhörer möchten ja immer ganz gerne was wissen, sind neugierig, warum sie in der Förderung sind, warum wir helfen und mhm. so weiter und so fort. Erzählen Sie doch unseren Zuschauern mal, was Ihnen so passiert ist. Also... Zu Hartz IV bin ich gekommen ähm, aufgrund der Trennung von meinem Ex-Mann, meiner ersten drei Kinder. Ähm, er ist ausgezogen und ich ähm, bin in Hartz IV gerutscht. Ähm, ja, dann ähm, muss ich halt äh, jedes Jahr neu beantragen. Alles wieder mich nackt machen, alles wieder neu erklären, was für Einkünfte ich habe, ob ich Einkünfte habe, wie viele Kinder ich habe und so weiter. Und ähm, ja, warum müssen Sie das jedes Jahr neu? Es könnte sich ja jedes Jahr etwas ändern. Reicht es nicht, wenn man sagen würde, ähm wir, wir gestatten oder wir bewilligen, das ist vielleicht das bessere Wort, die Leistungen für fünf Jahre. Und wenn in der Zwischenzeit was passiert, melden sich bei uns? Ähm, ja, ich glaube, ähm, dann würde sich keiner mehr melden bei denen. Also ja. das läuft ja dann einfach so. Und ähm, die wollen halt sicher gehen, dass man dann einfach ähm, am Ball bleibt. Ja, ja. am Ble Ball bleibt. und. Ja. Ja. alles wieder neu ja ja ist schon klar also natürlich wenn kein druck da ist ja, ne? ja. ich erlebe das hier im verein ja auch ne? wenn wir quittungen brauchen für lebensmittelgutschein oder so mhm. ähm, wenn es keinen gutschein mehr gibt weil die quittungen nicht da sind ja. dann kriegen wir auf einmal quittungen ja. Ne? ja ja ja so wird das wahrscheinlich bei dem jobcenter auch sein ne? ja, ja. Aber äh, liebe Steffi, Sie sind doch gerade umgezogen in eine neue Wohnung. Ja. Ähm, war das sehr schwierig? Ähm, Im Prinzip war das... Ein ja doch, es war schwierig, äh, weil ich die ganze Zeit hinterherrennen musste. Ähm, die ganzen Anträge waren nicht schwierig zu ähm, beantragen, aber es hat irre lange gedauert. Also teilweise habe ich auf eine Antwort sechs bis acht Wochen gewartet und ähm, ich hatte halt den Druck vom Vermieter, dass ich halt äh, das alles schnell ähm, mhm. vorlegen musste. Ähm, irgendwelche Bescheinigungen und ähm, auf äh, zum Beispiel die Kautions, äh, da, auf das Kautionsdarlehen habe ich sogar drei Monate gewartet, ähm, bis das be bewilligt worden ist. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich einige Möbelstücke ähm, beantragt, die ich dann, ähm, wo ich eigentlich einen Möbelgutschein bekommen habe. Ähm, aber da die Möbelhäuser wegen Corona nicht, zu, nicht auf hatten, ähm, habe ich das Geld dann ausgezahlt bekommen. Ah ja, ja also das eine, war in dem besonderen Falle dann möglich. Ja. Ja. Hm. Sonst ist das nicht möglich. Hm. Sonst geht es nur mit Gutschein und hm. dann Sozialkaufhaus genau. oder so. Richtig. Ja? Hm. Äh, sind Sie gebunden an ein Kaufhaus? Ähm, nein. Es waren, glaube ich, vier Kaufhäuser, die die mir zur Verfügung gestellt haben: hm. Fairhaus, oh. die anderen weiß ich jetzt gerade nicht. Hm. Cash und Raus wahrscheinlich. Genau, Cash und ja. Raus. Hm. Hm. Hm. Ja, also äh, Sie konnten jetzt nicht äh, nach Ostermann gehen mit dem Gutschein? Nee, nein. Ja, mhm. yeah, okay. <lacht> Oder zu Ikea auch nicht. <lacht> Nein, nein. Äh, mhm. Unsere Zuschauer äh, und Zuschauerinnen äh, sind, glaube ich, sehr unbedarft, was äh, Hartz-IV-Regeln angeht. Die mhm. meisten zumindest. Deswegen ja. frage ich manchmal so nach, okay. äh, Ja, weil mhm. ich weiß das zwar, aber wir müssen ja auch damit rechnen, dass, wie gesagt, die Zuschauerinnen und Zuschauer es nicht wissen. Mhm. Ja. ja. Aber ähm, was ich noch dazu sagen muss, also jeder weiß, was eine Couch kostet, eine neue Couch oder auch eine gebrauchte Couch. Mhm. Ähm, ich habe eine Couch beantragt, ähm, weil ich vorher keine Couch hatte. Ähm, die wurde mir auch nur bewilligt, weil äh, ich umgezogen bin als Erstausstattung. Mhm. Vorher hätte ich äh, eine Couch beantragen können äh, und ich hätte sie nicht bekommen. Mhm. Ähm, dann habe ich noch ein Bett für meine Tochter ähm, ähm, beantragt. Eine Matratze, noch einen Schreibtisch ähm, und noch ein Bett für mich, weil ich äh, auch keins mehr hatte. Äh, und noch einen Küchenschrank und eine Arbeitsplatte. Ähm, jeder kann sich denken, irgendwie, wie, wie viel das mhm. kostet. Also im Normalfall kostet das mindestens 2000 Euro. Ähm, was ich dann bekommen habe, waren äh, knapp 900 Euro. Mhm. Und eine Couch für sechs Personen ist schon mhm. schwierig zu bekommen. Mhm. Ähm, Sie sagen gerade sechs Personen. Können Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern denn mal aufdröseln? Sechs mhm. Personen? Wer ja. sind die sechs Personen? Ja, das bin ich ähm, und meine fünf Kinder. Mhm. Fünf Mädchen habe ich. Fünf Mädchen, mhm. ja. Mhm. Ja. Ja, ist da klar. Geht's <lacht> zur Sache. Ja, das kann ich mir sehr gut de mhm. äh, denken. Ja, ich kenne ihre Kinder ja und mhm. ähm, ja, ich habe gerade so ganz süße Bilder von den beiden mhm. Kleinsten gekriegt mhm. über Ostern. Ja. Ähm, ja, wie sie die Schüssel auslecken. Ne? <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Mhm. Ähm, was äh, können Sie denn unseren Zuschauern sonst so? Haben Sie den Umzug? Äh, Bezahlt bekommen oder genau. übernommen gekriegt oder als Darlehen oder wie? Also ich habe ein Umzugsunternehmen ähm, genehmigt bekommen, bezahlt bekommen, ähm, nicht als Darlehen. Also das, da hatte ich echt Riesenglück, dass die mir mhm. das äh, genehmigt haben. Ähm, sonst alleine hätte ich das gar nicht geschafft. Also ähm, wir hatten alleine 120 Kartons. Ja klar, bei sechs äh ja, Familie, aber, das, aber das Jobcenter genehmigt nur zehn Kartons pro Person. Mhm. Das wären dann 60 Kartons. Also wir hatten doppelt so viele Kartons. Mhm. Ähm, aber dieses Umzugsunternehmen haben die ähm, ohne Kartons bezahlt. Das heißt, wir mussten alle Kartons äh, eigenständig rübertragen. Und ähm, dann kam das Umzugsunternehmen und hat dann den, die ganzen Möbel ähm, noch mitgenommen. Das war echt ein Riesenglück und eine enorme Hilfe. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn Sie das alles hätten alleine machen müssen, mhm. wäre es schon schwierig geworden, ja. ja. Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin Claudia Roszkowski, bin im Team der Froschkönige gegen Kinderarmut. Hier noch ein paar Hartz-IV-Fakten. Der Hartz-IV-Empfänger darf nicht beliebig oft umziehen. Er muss beim Jobcenter einen Antrag stellen und diesen auch gut begründen. Das Schwierige dabei ist, auch einen kulanten Vermieter zu finden, der diese Zeit abwartet und die Wohnung frei hält, weil so ein Antrag schon mal sechs bis acht Wochen dauern kann. Ebenso verhält sich das... Mit dem Umzugsunternehmen, das ist keine Regelleistung und muss beantragt werden, begründet werden, ob eine Krankheit vorliegt, warum Familie, Freunde nicht helfen können und je nachdem wird der Antrag bewilligt oder abgelehnt. Bei Steffi konnte aufgrund des Umzugs einige Möbelteile als Erstausstattung bewilligt werden. Liebe Steffi, können Sie denn unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, wie Sie zu uns gekommen sind, also warum, ist schon klar, haben Sie mhm. ja schon erklärt. Aber wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Ähm, ja, das war ähm, durch meine liebe Familienhelferin. Die hatte mir schon Monate vorher gesagt, ja, da gibt es einen Verein, der hilft äh, Familien in Not oder mit wenig Geld, die in Hartz IV mhm. ähm, Bezug sind. Und dann haben wir aber noch lange gewartet. Ich glaube, im Januar oder Februar hat sie mir das schon gesagt. Und erst im Juni oder Juli sind wir hier haben vorgestellt. getraut. Ja, haben wir uns ja. Ja, ja. vorgestellt. Ja. ja, ich erinnere mich noch. Mhm. Mhm. Äh, und Sie haben mir äh, dieser Tage erzählt, dass Sie jetzt in eine Ausbildung kommen. Ja, das ist natürlich super mhm. und äh, das ist für Sie ja wahrscheinlich auch sehr befriedigend, dass Sie sagen, Mensch, ich verdiene dann irgendwann wieder mein eigenes Geld und bin nicht mehr vom ja. Jobcenter abhängig. Ne? Ja, hm. also diese Ausbildung ist ähm, eigentlich vom, eher vom Jobcenter ähm, mit ein bisschen Druck dahinter gewesen. Ähm, ich habe mir gedacht, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Mhm. Ähm, ich habe ja schon eine Ausbildung als Maler und Lackiererin, mhm. die gilt aber nicht mehr für das Jobcenter. Ich bin eine ungelernte Kraft und... Ähm, Warum gilt die nicht mehr? Weil ich schon so lange aus dem Beruf raus bin für die. Ach ja, die sind nicht mehr auf dem neuesten Stand genau. sozusagen. Genau, ja. ja. Mhm. Und ähm, ja, dann wird morgen oder diese Woche wird dann die Ausbildung beginnen. Mhm. Mhm. wie lange dauert die? Da, äh, zwei Jahre. Und Was? Als Verkäuferin. Mhm. Verkäuferin in, im Einzelhandel? Ja, ich kann mir das aussuchen, also entweder in Lebensmittel, aber ich möchte lieber ähm, in ein Möbelhaus oder etwas anderes machen. Boutique oder so? Ähm, nee, eher so in den Technikbereich. Ah ja, mhm. Mhm. cool. Mhm. Sehr schön, ich äh, freue mich sehr. Ähm, ja. Dass es ja. vorangeht. Ich ne? auch. Ja, das denke ich mir. Man sind noch so jung und mhm. ähm, ist ja doch was anderes, wenn man sagt, ich habe einen Job. Ne? Genau. Und mhm. ähm, auch für die Kinder ist das ähm, besser fürs Selbstbewusstsein. Ja, also, natürlich. meine Mama arbeitet. Ja. Ähm, wenn die gefragt werden, ja, was macht deine Mama denn? Ja, die ist zu Hause. Ja. Das ist nicht so. Was macht schön. dein Papa? Ja. Ja. ja. ja, ja, ist schon klar. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir haben das hier im Verein ja auch, ne? mhm. Dass wenn die Mütter arbeiten und die Väter äh, das Selbstbewusstsein der Kinder ganz anders ist. Ja. Ja? Mhm. Trotzdem sie ja unverschuldet in Hartz IV gekommen ja. sind und gar nichts dafür können. Aber ja. ähm, die Menschen sind manchmal sehr. Äh, grausam mhm. ja. ja und vor allen dingen also jetzt auch ganz speziell in corona zeiten ist es halt ziemlich schwierig ähm, ähm, eine arbeit, einer arbeit nachzugehen ähm, weil die noch so klein sind die kinder und die betreuungszeiten sind nicht so mhm. gut dass ich das jetzt alles so gut auf die reihe kriegen könnte aber ich versuch's es und mhm. ja, wir machen ja. das beste daraus ja das denke ich ja. super ich äh, freue mich, und mhm. ähm, dass es ihnen so weit äh, gut geht und dass sie es äh, geschafft haben, da äh, zumindest eine Ausbildung anzufangen. Mhm. Dann wollen wir hoffen, dass sie sie durchhalten, ja. äh, wovon ich ausgehe. Aber durchhalten meine ich nicht mit durchhalten, sondern ob es auch was für sie ist. Ja. Es kann ja manchmal im, im Hinterkopf äh, äh, sagen, Mensch, das möchte ich gerne machen, aber... Es funktioniert aus irgendeinem mhm. Grund nicht, weil es doch nicht das Recht hier ist. Mhm. Deswegen drücke ich die Daumen, dass mhm. das wirklich alles klappt. Ja, danke. Ich äh, bedanke mich für das Gespräch und finde es ganz toll, dass Sie heute hier waren. Und äh, Sie wissen ja, YouTube ist weltweit. Mhm. Und äh, vielen ja. Dank, dass Sie sich geöffnet haben hier mhm. äh, vor der Kamera. Und äh, ja, ja. wünsche Ihnen alles Gute. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich dass Sie dabei waren und zugeschaut und zugehört haben. Und bitte denken Sie dran, teilen Sie uns, liken Sie uns und abonnieren Sie uns. Und Tschüss!